Ja, wie gesagt, äh, Greltig würde äh, um, den, um den Marktplatz herum sich in den Nebenstraßen halten und in etwa hier oben bei der 7 versuchen, einen Blick auf, auf den Marktplatz zu behalten und äh, versuchen, den Überblick zu behalten, also das äh, mitzubekommen, dass Priority eingekerkert wurde, aber ausreichend Abstand zu halten, um nicht unmittelbar als Verfolger äh, aufzufallen. Okay, dann äh, Runga. Ronga würde sich dem nun spärlich versteckten Rogel entgegenstellen, nachdem sich die Lage ein bisschen ge geregelt hat. Hey, komm da raus. Ja, das lief jetzt nicht so gut bisher. Weißt du, ich habe schon sowas erwartet, aber ich dachte, wir schaffen es mindestens im Palast. Was ist jetzt unser Plan? Uh, weiß ich nicht. Hast du Grelldeck gesehen? Ich habe nur gesehen, dass du sich ebenfalls und gesehen hat, dass die Lage ein wenig hitzig wird. Ich glaube, der ist irgendwo in die Richtung gelaufen und der Zeug nach Norden. Aber ich bin mir nicht, auch nicht ganz sicher. Ich war auch ziemlich nervös. Na, ja, dann wird er wohl Priodo am Auge äh, behalten haben, herauszufinden, wo er dann hingebracht wird. Naja, ich befürchte, unser Gespräch mit dem Sultan hat jetzt sich erledigt, richtig? Ich gehe davon aus, wir werden den da rausboxen müssen. Also, Prayodur war unsere beste Chance, Hoffnung, irgendwie mit den Sultan zu reden. Ich habe keine Ahnung, wie man mit solch hochgestellten Persönlichkeiten spricht. Ich jetzt auch nicht. <lacht> das habe ich dir auch, auch nicht angesehen. Und. Äh, Alter, würde mal eine Fackel aus seinem Rucksack raussuchen. Glaubst du, es ist ja dafür Zeit? Ähm, um, finde. Ja. Uh, da sagst du was. Ich glaube, da wäre es tatsächlich Zeit für. Plan B. Der wütende Mob. Dann sollten wir jetzt dringend unseren. den anderen suchen. Der auf dem Boot immer so gut zurechtkam. Ja, Greldick, der. irgendwo ja. sein. Ja, Greldick wird versuchen, sich einen Überblick über den Marktplatz zu verschaffen. Also, äh, Wachen etc und dann in dieser Nebengasse äh, zurückzugehen, um die anderen zu suchen. Dann gib wir mal eine Gassenwissenprobe. Ähm, okay. Auf dem Marktplatz äh, Du kannst du äh, eine ganze Menge an Stadtgardisten erkennen. Also grob 50 Leute mit unterschiedlicher Qualität, die abrufbar sind. Äh, also hier an der Ecke mal einer, da an der Ecke mal einer so ein paar auf dem Platz. Und ähm, so, wenn du dann mit deinem spähenden Auge dir ein bisschen Zeit lässt, so ja, für 50. Also wenn in dieser Stadt, also das sind natürlich nicht alle Wachen, aber das sind so die, die jetzt aktuell am Palast weilen. Wenn in dieser Stadt laut euren Informationen 6000 Einwohner sind und ihr könnt vielleicht 10% davon mobilisieren, das sind dann 600 gegen 50. Ja, ja, müsste man halt mobilisieren oder vielleicht kriegt ihr sogar mehr hin. Mal sehen, das, hätte muss, aber, das muss aber schnell gehen. Hätte Grelnig die Wissenprobe geschafft, würde ihm das einleuchten. So hat er keinerlei Plan. Ja, also du, du guckst das alles so ein bisschen an und äh, versuchst dann wieder zurück zu diesem ähm, Platz zu kommen, wo Priodo festgenommen wurde. Da kannst du die anderen nicht erkennen. Aber zum Glück können die anderen dich erkennen. Sodass sie dann auf dich äh, zugehen können. Ach, der, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ja, ja, da ist Der, der mit den langen Beinen. Sie sehen ihn auch? Ja, ja. Hey So. Ich würde ihn anschauen. Nochmal meine Fackel in die Hand nehmen. Sie einmal in meine linke Hand schlagen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl mehr. Ich stecke die Fackel wieder weg, Mann. <lacht> Jetzt noch nicht. Alter, wir sind Fackel. momentan zu dritt, R äh, Bauer Rogel. Ähm, Sie haben Sie Brajodur haben ins Loch gesteckt, mitten auf dem Marktplatz. Ähm, ich denke, wir sollten definitiv uns nach Verstärkung umsehen. Zu dritt werden wir das mitten bei hellem Tageslicht nicht schaffen. Wenn überhaupt, dann wäre eine nächtliche Aktion zur Befreiung Praedos sinnvoll. Ja, ich würde ja. erstmal zurückgehen zu, zu Armin. Flettert er eine Idee? Dann müssen wir aber wieder Blumen kaufen. Ich glaube, das werden wir uns von da Reißen können. Na ja, gut. Ja, Prayodor, du wirst äh, in ein Loch gestoßen, vier Meter tief, ähm, mit matschigem, ekelhaft stinkendem, ja, Erdreich, was dich so sumpfend einsackt. Das Ding ist äh, nicht wirklich breit, anderthalb Meter. Wie gesagt, vier Meter tief und wenn du dann ähm, irgendwann zu dir kommst bzw. dich äh, nach oben richtest, kannst du auch sehen, dass das Gitter wieder vorgelegt wird. Ein goldenes Schloss, was äh, klickt und du merkst wohl so ein kleines Britzeln von da oben. Ähm, als würde da unheilige Magie sprühen. Und wenn du dich umblickst, kannst du sehen, dass da wohl ein weiterer verdreckter Novadi mit wettergegerbtem -Wetter Gesicht neben dir sitzt am Loch. Wo, wo bin ich hier? Dieser verdammten Ketzer. Sie sperren einen Geweihten ein. Wie können Sie es wagen? Sie sperren jeden ein. Wir, wer seid ihr? Eine andere verlorene Seele. Was habt ihr verbrochen? Nichts. Seht ihr? Genau wie ich. Ich habe das Erbe meines Vaters angetreten. Ah. Ihr seid also... Ihr seid... Der Sohn El Hakirs? Ben Hakier? Ben Hakir ist ein Stümper. Ich bin Erkaban. Er Erkaban. Erkaban? Erkaban, der Zornige. Ah, ich verstehe. Der Zorn bringt uns aber nicht weiter. Gibt es noch andere? Schau mich mal um, ob es noch andere Gefangene hier gibt. Du siehst wohl, dass in einer Ecke ist es nicht. Es ist halt ein rundes Loch. Aber da hat wohl irgendjemand vor einiger Zeit Steine weggekratzt und darunter so, so, so eine Luke ge, Steine rausgebrochen. Das ist ein Gang. Aber ansonsten seid ihr beide alleine. Wir müssen hier raus und dieser Tyrannei ein Ende bereiten. Gebt ihr keine Mühe. Hier kommen wir nicht raus. Krajus ist auf unserer Seite. Wir entkommen. Marashtula ist auch nicht auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber... Preis ist bei mir und damit auch bei uns. Nun dann. Tut etwas. Überzeugt mich von seiner großartigen Macht. Hm. Ja, ich würde würd dann von Preis nicht erzählen. Also ich würde mir jetzt auf eine theologische Russgemeinde lassen. Preis hilft allen, die von Unrecht. Und Tyrannei geknechtet werden. Dann hört auf das zu schwarzen und holt uns hier raus. Ich gucke mal diesen Gang. An. Ist das wirklich ein Gang? oder muss man Ja, du, du müsstest dich hinknien. Da kann man reinkrabbeln auf allen Vieren. Nun kommt hier. Hier geht doch raus. Ihr Sohn einer Hündin. Wie nennt ihr mich? Ihr verdammter Novari. Rashtula wird euch treffen. Kriecht. Kriecht. Ihr werdet sehen, dass sie nicht weit kommt. Ihr wart also schon dort. Was erwartet mich dort? Ein Loch mit Wasser. Und danach? Ich weiß es nicht. Ihr habt es also nicht versucht? Ihr wartet hier auf euren Tod? Du merkst wohl so ein richtig ekelhaft fieses Grinsen hinter seinen, hinter seinen Augen. Was verschweigt ihr? Sprecht und sprecht die Wahrheit vor allen Dingen. Die Geschubten sind dort unten. Rastula möge sie verfluchen. Vor müssen wir uns nicht fürchten. Wir sind mit Hört auf zu reden, alter Mann. Nun ihr, kommt sollt, und... ihr sollt uns hier rausbringen. Ja, dann kommt mit. Ihr werdet hier nicht freikommen, wenn ihr auf einem, eurem Hintern sitzt. Ach, macht was ihr wollt. Ich gehe ins Loch rein und probiere mich dadurch zu Wir sehen uns gleich wieder. Er halt seine Stimme, als du dann darin verschwindest. Verdammter Lovadi. Und nach ungefähr fünf Metern, die du im Schlamm gekrache, gekrabbelt bist, stinkt immer widerwärtiger, kannst du tatsächlich sehen, wie es einen weiteren Durchbruch gibt, der senkrecht nach unten führt und direkt darunter Wasser. Habe ich. Ich habe keine Ahnung von Cotin. Gehe <lacht> ich mal nicht von aus. Ähm, ich würde mal einen Stein fallen lassen. Gibt es so einen Stein? Keine Ahnung. Ja, so einen kleinen Stein. Diesel. Ja, also so einen kleinen Stein. Also, er versinkt im Wasser, ja ich weiß nicht, aber wie also tiefes wasser unter mir die, die ist eine schärfe probe okay. zehn, äh, zehn punkte ja äh, du siehst äh, wie irgendwie so eine art fisch würdest du meinen ähm, da wohl kurz äh, nachdem das äh, die wellen wieder zurückgeschlagen sind äh, kannst du so einen kleinen äh, ja weiß milchigen Fisch erkennen, der da wohl lang schwimmt. Schnappt der auf den Stein? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Mm. Aber da sind auf alle Fälle Fische drin. <lacht> ich fürchte ab, Art von Fische, aber. Die Kunde? Ähm, ja, ich. gut. Oh, Tierkunde ist Tierkunde. Also äh. du musst auf alle Fälle schwimmen, du musst auf alle Fälle tauchen. Ich, ich habe ich gar keine Tierkunde. Oh, oh, oh. oh okay. Das ist ja erst Natur, wa? Warte mal um kurz. Hm, wissen? Wissen. Wissen hat keine Tierkunde? Nee, habe ich nicht. Kann man es mit ableiten? auf Klugheit. Pro <lacht> sieben. Okay. Bei okay. Tiere züchten, aber das wirst du auch nicht haben. Reiten wird dir nicht helfen. Es ja, sind halt Fische. Ne? Fische ist gut, mhm. die führen immer zum, zum fließenden Wasser. Es also ist kein stehendes Wasser, es muss da irgendwo rausgehen. Das ist was Gutes. Ob das jetzt ins Meer führt oder in den Fluss, ist egal. Aber da, also du weißt halt auch nicht, wie lange du die Luft anhalten musst. Aber du kommst ich, auf alle Fälle ich... durch diesen Gang an, an fließendes Wasser. Ja, die Frau die jetzt 500 Meter, dann trinke ich wahrscheinlich. Ja, das Problem ist halt, also du du hast halt auch nicht, viel, du kannst jetzt rückwärts robben, es ist aber auch nicht Platz, um sich jetzt hier drin umzudrehen. Du musst halt wirklich rückwärts robben oder du springst kopfüber in, äh, in dieses Wasser rein, was direkt unter dir dann anfängt und du weißt auch nicht, wie eng das ist. ne? Wie tief hat es nochmal, dieser Wasserspiegel? Äh also das fängt direkt unter dir an. Du bist jetzt ja. gerobbt und du könntest jetzt deine Hand dann auch reinstrecken. Du kommst auch, wenn du dich umdrehen könntest, könntest du dich auch wieder hochziehen. Kam, der ja, gibt wahrscheinlich mein Zepter, aber haben muss schon abgenommen, wahrscheinlich hier oben aus. Ähm, was könnte ich sonst da reinhalten ins Wasser? Nö, du, du, kannst, mein, du kannst ein, ein Zepter haben, wenn du willst, Achso, Ach so, okay. Ja, Dann ich ich? Zepter Zip, mal reinhalten in dieses Wasser und guck, ob jemand was darf, schnappt, irgendwie nach diesem Zepter. Schnappen aktiv nicht, nein. Aber du siehst, ähm, ja. Du siehst wieder diese bleichen Fische. Es sind drei, vier, fünf, die so ein bisschen um dieses Zepter herumtauchen. Wie groß sind diese Fische eigentlich? Hm, vielleicht so groß wie deine Hand. So Handlänge. Okay. okay. <lacht> ja, verdammt. Ich hätte zu Fischen gefressen. Ich würde meine Hand drin Ins Wasser. Mhm. Meine linke Hand. Meine <lacht> linke Hand, das ist wichtig. Okay. Ja, ähm, du siehst, wie, äh, wie Fische dann so ein bisschen drumherum schwimmen. Und äh, der erste fängt ja, irgendwann an zu knabbern. Also je nachdem, wie, wie lange du dran bist. Kann ich probieren, nach dem Fisch zu greifen? Da liegt eine Hand. Äh, ja, würfel eine äh, konträre Probe auf Attacke, raufen. Okay, Sekunde. Er weicht auch nicht aus, weil er blind ist. Ist Attacke Basis oder in dieser oder? Attacke Basis, ja. Seine Initiative ist 2 plus 3 wie 6 Ganz interessante Initiative. 10. Nee, vergiss es. Seine, seine Attacke. Ja, es ist, ist jetzt eine konträre Probe. Er ist halt auch relativ. Er ist halt blind so, ne? Das, das Wichtige ist halt, dass du ihn greifen kannst, bevor er nach dir schnappt. Und dann hast du so ein, so ein kleines, blindes, molchiges Wesen, was sich windet und ringt an deiner Hand. Siehst so kleine, winzig kleine Zähne in seinem Mund. Okay. Hm, du kleines garstiges Stück Fisch. Wolltest du mich fressen, was? Du Sohn einer Hühn, denn bist du schon tot? Nein! Du verdammter Novari! Hier gibt es Fische! Währenddessen bei der Zedrake scham in Nufarim. Ihr könntet wieder an dem hut vorbeigehen und äh, ja, steht dann vor einem sehr zufrieden wirkenden Ahmed Ben Chalif, der sich die Vorräte gerade ansieht. Ja. Ah, Gut, es ist alles da. Effendi, ihr seid wieder da, meine Freunde. Ihr habt euch entschieden, ja? Ihr habt die Gnade des Sultans erfahren. Ihr seid nur noch zu dritt, meine Freunde. Hier seid ihr sicher. Was also. habt ihr mit eurem äh, goldenen Freund gemacht, Effendis? Ist er bereits... Äh, die hatte die Gerechtigkeit des Zweien, das du spüren bekommen. Da sitzt er in der Grube auf dem Markt äh, unter dem Marktplatz. E Und Wir wollen ihn da rausbekommen. Wir haben euch doch gesagt, dass es genauso endet. Ja, ja, das wollen wir nicht hören, das hatten wir alle im Hinterkopf. Wir wollen uns jetzt darauf fokussieren, wie wir ihn da rausbekommen. Ich wüsste wie. Ich habe euch es schon gesagt, e ihr ich bin ein schlauer Mann. Ich bin ein vorsichtiger Mann. Mit. Ich habe euch gesagt, wir müssen einen Aufstand aufzetteln. Ja, einen Bauernaufstand. Viele Bauern, viele Reisbauern, wenig Wachen. Wir müssen handeln. Wir brauchen Helden. Wie viel Vorbereitung braucht ihr? Wir haben das Essen. Ich besorge einige Karren und dann und ja, kann es losgehen. Und du kriegst die Leute dazu überzeugt? Ich äh, bin Effendi, kein großer Redenschwinger. Effendi, ich bin im Widerstand. Ich bin ein kluger Mann. Wir haben ungefähr ja, 50 Wochen gesehen. Wesentlich größer schätze ich die Garnison nicht ein, aber... Ihr müsstet schon einiges an Aufständischen zusammen können. Ihr Fendi, wir brauchen nur Essen, wir verteilen es, wir sagen, hey, kommt, äh, kommt zum Platz und äh, schnappt es euch. Ja? Und sie schnappen es und sie schnappen. Und dann ist Chaos und... Äh, Irgendwer wird eine Fackel werfen und dann brennt ein Gebäude und dann Effendi, ist es zu spät. Ja, man, wer, wer, wer, wer wirft den ersten Stein und alle anderen werfen ebenso. Wir sagen, der, der, der Sultan hat anderes Essen und. Und ja, wenn das nicht klappt, dann sind wir alle tot. Ist das denn in der Stadt schon mal passiert? Hier sehen wir hier alle ängstlich aus, als würden sie sich vor den Wachen in die Hosen scheißen. Das ist äh, noch nie gemacht worden. Ja. Der Widerstand ist klein. Wir haben keine Miete. Wir haben kein Geld. Wir finden, ihr müsst uns Geld geben. Ja, also ich befürchte, wir müssen das jetzt machen, weil sonst ist Preiodur, bald. nicht mehr so viel Preiodur, sondern 2. Weil, zwei, zwei Teile. Seht ihr? Wir finden ihr teilt meinen Humor, das ist lustig. Es sollte nicht witzig sein. Wisst ihr, wie viele, wie viele vom Widerstand ich schon verloren habe an das äh, zweihändige Schwert? Viele? Sehr viele. Aber was, was genau ist denn jetzt der Plan? Wir holen Prior oder, oder raus und gehen dann zum Palast, um diese Schrift äh, zu suchen. Ja. Bestechend. Simpler Plan bisher. Naja, so. also ich würde sagen, wir, wir, wir kaufen noch ein paar Holzspeere. Sperre sind immer gut. Effendi. Effendi, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr es komplex haben wollt, dann geht ihr zum Palast und äh, macht Diplomatie. Wenn ihr das heimlich machen wollt, dann brecht ihr ein. Das ist der simple Weg, das ist der direkte Weg. Alle freuen sich. Unser Diplomat hockt in, in irgendeiner Gruppe. Also das ist keine Option. Ihr seht mir doch nicht aus wie Diebe, Effendis. Ihr seid kluge, kräftige Männer, guckt euch eure Muskeln an, ja, ihr seid, ihr, machen wir uns nichts vor, ihr seid, ihr seid Männer, die, die draufhauen können, ja, ihr seid keine Männer, die viel im Kopf haben. Ronga, ähm, wir brauchen zwei Dinge, das Schriftstück und Prajodur, und es mag zwar möglich gewesen sein, das Schriftstück heimlich zu entwenden, beides heimlich zu erwirken, ohne entdeckt zu werden, das scheint mir ohne eine gewaltige Ablenkung sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass wir frei oder da heimlich rausbekommen. Nein. Ja, das muss ich mal sagen. Das haben sie nicht doof gemacht, so mitten auf dem Marktplatz. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr zentral. Wir könnten uns da natürlich auch trennen, aber wer traut sich zu, äh, in den pa Palast zu marschieren? Nun, während deinem Aufstand. Äh, mehr genug Ablenkung, um Priadur aus dem Loch zu bringen. Aber ähm, wir müssten danach immer noch in den Palast eindringen. Ähm, das ja. würde ich uns zutrauen, aber wir brauchen auf jeden Fall die aufständischen Wirken. Als brauchen Sie auf jeden Fall A A Anführung, ja? Führung und eine, eine eine Führungspersönlichkeit. Also ich habe einen, ich habe einen Vorschlag. Und zwar, also ihr beide besiegt jeweils eine von den Wachen in einem äh, ganz tollen Zweikampf und ich äh, zünde ein Gebäude an. Und dann gucken wir, was passiert. Das hört sich nicht nach einem Plan an. Das Toll. ist ein toller Plan. Ich kann auch einen Stein werfen, wenn ihr das hilft. Ich würde ihr vorschlagen, wenn wir das durchziehen, dann sollte äh, Ahmed, unser Freund, äh, schauen, dass er so viele Unterstützer wie möglich bis heute Abend gesammelt kriegt und äh, wir machen das etwas organisierter. Ja, genau. Und dann werfe ich einen Stein und werfe eine Fackel. Richtig? Ja, du kannst werfen, was auch immer du willst. Vielleicht kann ich eine zweite Fackel kaufen. Oh, ich glaube, ja. wir. Ich glaube nicht, dass wir noch wirklich an das Schriftstück rankommen. Naja, also ich glaube, wenn erstmal der Aufstand da ist, dann rennen wir halt danach in den Sultanspalast. Weil wenn der Aufstand erfolgreich ist, dann rennen eh alle in den Sultanspalast, um zu plündern. Und dann schließen ja. wir uns einfach an. Äh, <lacht> Rogel. Also, der Aufstand wird nicht erfolgreich sein. Wie, wie, wie genau stellst du dir das vor? Okay, gut, das ist eine äh, große Überzahl, aber der Palast wird wohl bewacht sein und die, die sind viel besser ausgerüstet. Aber was soll denn, denn ein wütender Mob mit Mistgabeln und Fackeln gegen äh, ein gut ausgerüstetes erstellen? Die sind nicht mehr als eine Ablenkung. Aber naja, wir, wir haben dann, also nicht. Wir haben dann ja Prajodur befreit und der Buch ruft dann Prajodur und der hilft uns. Ohne einen Anführer Wirkt die Bevölkerung hier viel zu eingeschüchtert, um selbstständig tätig zu werden. Fanny, ich bin der Anführer vom Widerstand. Ja, Sie vertrauen mir. Ja, Sie Es wird schon klappen. Und wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann äh, sind wir tot. Weil du auch bisher so einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht hast. Ich bin ein vorsichtiger Mann. Ich bin ein Mann mit Köpfchen, mit Krebs. Ja, ihr seid Männer ohne Köpfchen und Krebs. Ihr seid Muskelmänner. Naja, also, wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, können wir ja das machen. Aber sonst würde ich sagen, werfen wir Fackeln und Steine. So viele wie möglich. Besser Denk auf den auch wir, wir sollten Steine besorgen und vielleicht ein paar Fackeln. Was die Menschen hier brauchen, sind Waffen und Spächer. Wir brauchen Speere. Wir würden nicht so schnell irgendwelche Waffen ranbekommen können. Da brauchen wir Stöcker oder Mistgabel. Mistgabeln sind hervorragende Waffen. Also sie sollen sich schnappen, womit sie sich auch immer sicher fühlen. Ich denke, das ist deine Aufgabe, Ahmad, Darum äh, kümmerst du dich? Lukan, ähm, sag mal Babur und äh, El-Karim, sie sollen äh, große Wagen holen, ja? Wagen für die, für die Essen, was wir geliefert haben. Äh, was Ach. ist meine Aufgabe, Fendi? Ich habe nicht zugehört. Hm. Du musst... Ihr äh, ja? Nun, Ahmed, ihr, ihr müsst die Bevölkerung mobilisieren. ja? Und, ähm, Ronga, ich weiß nicht, wie bewandert ihr in der Kriegskunstzeit, aber ähm, vielleicht hilft uns eine weitere Ablenkung. Eine, vielleicht können wir ein Feuer legen in einem, in einem äh, Regierungsgebäude, das die Aufmerksamkeit der Wachen ablenkt. Wir ja, könnten den Effertempel anzünden? Oh, jetzt fängt er sich an. <lacht> Boah. ja, <lacht> oh, Kannst du zuschauen. Ja, ne, ne kriegt eine Backpfeife. Also <lacht> ja, ist okay. <lacht> Nicht den Effertempel. Ich denke, wir sollten die Kaserne anzünden. Die ist auf der anderen Seite der Stadt, aber äh, sicher, das können wir machen, wir finden hier. Habt ihr zuverlässige Leute, die das in die Wege leiten können? Wir werden wahrscheinlich auf dem Marktplatz gebraucht. Das ist das Gebäude. Der, der Widerstand ist klein. Alles, was ich habe, ist, sagen wir, vier Leute? Das sind vier Fackeln. Zählt ihr uns drei da bereits mit ein? Dann sind wir sieben. Sehr gut. Die anderen ja, da, die holen gerade, gerade, gerade, gerade die Grelldig massiert sich seine Schläfen. Ja, Ronga zieht seinen Schlauch leer. Ich möchte meine nicht vorhandene Kriegskunst nutzen, um diesen Aufstand einzuschätzen und ich halte ihn für sehr erfolgreich. Ich glaube, das klappt. <lacht>